Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Aktienanalyse auf Improved Wi-Fi. Heute mit einer weiteren Aktie aus dem Solarmarkt. Das Unternehmen, welches ich heute näher unter die Lupe nehmen möchte, heißt Solar Edge, einem Anbieter für Foto. Voltaische Energiegewinnungs-, Optimierungs- und Monitoring-Systeme. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Israel sowie Entwicklungsstandorte in Deutschland und Italien. Insgesamt beschäftigt Solar Edge 3900 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte in über 130 Ländern, und die größten Absatzmärkte sind dahingehend die USA und die EU. Schauen wir nun einmal genau auf das Geschäftsmodell von Solar Edge. Bevor ich auf die einzelnen Produkte und Services eingehe, möchte ich zunächst noch hervorheben, was das Ziel des Geschäftsmodells von Solar Edge gesamtheitlich ist. Dieses besteht darin, einen One-Stop-Shop bereitzustellen, in dem die Kunden alles kaufen können, um ein smartes Energiesystem basierend auf Photovoltaik zusammenzustellen. Solar Edge setzt hiermit somit auf Verbundeffekte. Kunden kommen eventuell, um Wechselrichter zu kaufen und haben gleichzeitig die Möglichkeit, alle anderen Komponenten für ein smartes Energiesystem basierend auf Photovoltaik zu kaufen. Die angebotenen Produkte und Services beim Shop reichen von smarten Solarmodulen, Wechselrichtern und sogenannten Power-Optimizern bis hin zu Netzteilen, Energiezählern, Speicherbatterien, eine Reihe verschiedener Softwarelösungen zum Monitoren und Planen eines Photovoltaik. Voltaik-Energiesystems. Die Möglichkeit des One-Stop-Shoppings wird von Kunden vor allem aus Komfortgründen in Anspruch genommen. Dahingehend ist die Ausrichtung auf Kundenzufriedenheit von größter Wichtigkeit, einerseits durch lange Garantien und andererseits durch eine gute Aufklärung bzw. gute Bildungs- und Planungsmöglichkeiten für den privaten als auch kommerziellen Betrieb einer Photovoltaikanlage, kommt Solar Edge dem Anspruch auf die Erzielung einer hohen Kundenzufriedenheit in meinen Augen sehr gut nach. Im Rahmen meiner Recherchen habe ich verschiedene Videos auf deren YouTube-Kanal angeschaut und muss dem Unternehmen hier in Bezug zur Kundenfreundlichkeit ein äußerst, eine äußerst positive Kritik da lassen. Für die diversen Produkte und Monitoring-Systeme gibt es in zahlreichen Sprachen verfügbar hochwertig produzierte und gut verständliche Anleitungen. Blicken wir also mal im Schnelldurchlauf darauf, was SolarEdge ihren Kunden, welche sowohl aus privaten Personen bzw. Haushalten bestehen als auch aus kommerziellen Kunden, ja, diesen Kunden halt so anbieten. Wie in diesem Clip zu sehen, produziert und vertreibt Solar Edge Energiezähler mit Modbus Anschluss. Mittels Modbus können ein Client äh, verbunden werden mit mehreren äh, Servern, zum Beispiel Mess- und Regelsysteme. Somit kann halt ein Energiezähler im Handy verbunden werden und mit anderen Messgeräten innerhalb eines Netzwerkes aus Netzteilen und sonstigen Systemkomponenten. Solar Edge bietet ihren Kunden nicht nur einen Solar Edge Designer an, mit welchem Kunden ihre jeweiligen 2D-CAD-Modelle importieren können, um dort anschließend ihre Planung und Layout-Bearbeitung weiterzuführen. Nein, Solar Edge bietet ihren Kunden auch eine mobile App an, mit der sie die eben vorgestellten Energiezeller konfigurieren und verbinden können und so ganz entspannt zu jeder Zeit die aktuellen Zelldarstände einsehen und überwachen können. Neben den genannten Energiezählern vertreibt Solar Edge noch weitere Energiezähler, Gerätetypen sowie Netzteile. Und die Netzteile können an verschiedenen Orten des Hauses durch Verbinden mit einem Solar Edge Wechselrichter installiert werden und bilden zusammen das sogenannte EnergyNet. EnergyNet ist der Name für das drahtlose Mesh-Netzwerk von Solar Edge, das Geräte innerhalb des Smart Energy Management Ökosystems nahtlos miteinander verbindet. Neben Energiezellern und Netzgeräten verdient Solar Edge sein Geld ebenfalls durch die Produktion und den Verkauf von Wechselrichtern. Man könnte sogar sagen, dass Solar Edge insbesondere für ihre Wechselrichter bekannt ist und mittlerweile Marktführer auf diesem Gebiet ist. Bis heute konnte Solar Edge 3,3 Millionen Wechselrichter verkaufen und konnte unterdessen nicht nur die Wechselrichter selbst stets weiter verbessern, sondern die Wechselrichter zu einem Teil eines gesamten Smart Energy Systems machen, was es im Zusammenspiel mit den verschiedenen Energiezellen, Netzteilen sowie den Batterien, Leistungsoptimierern und der Monitoring-Software Solar Edge quasi zu einem Anbieter für alles macht, was man braucht, um privat oder kommerziell möglichst effizient und sicher Photovoltaik zu betreiben. Ein Wechselrichter ist ein elektrisches Gerät, das Gleichspannung in Wechselspannung umwandelt und somit zur Gruppe der Stromrichter gehört. Eingesetzt werden Wechselrichter dort, wo elektrische Verbraucher Wechselspannung bzw. Strom zum Betrieb benötigen, aber nur eine Gleichspannungsquelle zur Verfügung steht. Ein wichtiger Anwendungsbereich von Wechselrichtern ist somit ja Im Bereich der Photovoltaik gegeben, wo der von den Solarmodulen gewonnene Gleichstrom in einen Wechselstrom umgewandelt werden muss. Zwecks Einspeisung in das öffentliche Stromversorgungsnetz oder dem direkten Eigenverbrauch. Solar Edge hat dahingehend ein System entwickelt, in dem mit Hilfe von Wechselrichtern und Power-Optimizern Sicherheit und Effizienz von Photovoltaikanlagen zu marktreifen Preisen erreicht werden kann und folgender Clip von Solar Edge fasst die jeweilige Funktionsweise und die Vorteile sehr gut zusammen. Bei der traditionellen Anlagenauslegung müssen alle Stränge gleich lang sein, die gleiche Art von Modulen verwendet werden und im gleichen Winkel zur Sonne installiert sein. In der Praxis führen die Begrenzungen entweder zu verschwendeten Platz auf dem Dach oder zu unnötigen Dopplungen der Anlagenkomponenten. Die Gleichstromkabel, die die Module zu einem Strang verbinden, führen bei Sonnenschein hohe Spannungen. Der konventionelle Wechselrichter kann die Gleichspannung der Module nicht ausschalten. Dadurch entsteht ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko für Installateure und Feuerwehrleute. Ein traditionelles System kann auch nicht die Leistung, Temperatur oder andere Parameter eines einzelnen Moduls überwachen. Damit ist es nicht möglich, aus der Ferne bestimmte Probleme auf Modulebene zu erkennen. In den 90er Jahren wurde eine weitere Wechselrichtertopologie vorgestellt, der Mikrowechselrichter. Bei dieser Topologie wird die Funktion des traditionellen Strangwechselrichters auf jeweils ein einziges Modul skaliert. Durch die individuelle Steuerung der einzelnen Module können Mikrowechselrichter bestimmte Herausforderungen des herkömmlichen Systems meistern. Allerdings haben auch Mikrowechselrichter ihre spezifischen Nachteile. So muss bei dieser Topologie jedes Modul seinen eigenen Mikrowechselrichter mit vollständiger Wechselrichterfunktion haben. Dadurch entstehen im Vorfeld gegenüber der traditionellen Wechselrichtertopologie erheblich höhere Kosten. Als wir mit der Entwicklung der SolarEdge-Lösung begannen, setzten wir uns drei Ziele. Die Stromerzeugung jedes Moduls individuell zu optimieren, die gleichen Installationsverfahren und Komponenten wie bei den herkömmlichen Wechselrichtersystemen zu verwenden und konkurrenzfähig in Bezug auf die Kosten dieser Systeme zu sein. Schließlich entwickelten wir eine Topologie, die all diese Ziele erfüllt. Die gleichstromoptimierte Wechselrichtertopologie topologie von Edge vereint nun das Beste aus beiden Welten. Unsere Lösung teilt die traditionelle Wechselrichterfunktion in zwei Produkte auf. In den Leistungsoptimierer und einen einfachen Wechselrichter. Die Leistungsoptimierer befinden sich auf jedem einzelnen Modul und machen es damit zu einem intelligenten Modul. Diese Leistungsoptimierer bieten eine Überwachung auf Modulebene und passen in Echtzeitstrom- und Spannung an den optimalen Arbeitspunkt jedes einzelnen Moduls an. Der vereinfachte Wechselrichter wird ähnlich wie ein traditioneller Wechselrichter installiert, ist aber nur für die Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom und die Verbindung zum Stromnetz zuständig. Darüber hinaus verfügt unsere Lösung über zwei weitere Leistungsmerkmale. Eine cloudbasierte Monitoring-Plattform für die Überwachung auf Modulebene, die von jedem Rechner oder tragbarem Gerät aus aufrufbar ist, sowie einen umfassenden Sicherheitsmechanismus. Einer der Herausforderungen bei erneuerbaren Energien im Allgemeinen und insbesondere bei der Photovoltaik ist die Volatilität der Energieerzeugung. Nur tagsüber kann Strom gewonnen werden, doch zur gleichen Zeit ist nicht immer eine deckungsgleiche Strom Nachfrage vorhanden und dies sorgt dafür, dass ja, eingespeister Solarstrom nur gering bezahlt wird. Im Hinblick auf die Energiesicherheit und Energieverfügbarkeit ist es somit wichtig, dass gewonnener Strom auch gespeichert werden kann, um zu einem späteren Zeitpunkt genutzt zu werden, wenn die Sonne nicht mehr scheint und die Nachfrage nach Strom im Zuge der Dunkelheit besonders hoch ist. Auch hier hat Solar Edge einen klugen Schritt hin zum One-Stop-Shop gemacht, indem sie den Süd koreanischen Batterieproduzenten Kokam Ende 2018 akquiriert haben. Kokam stellt sowohl Fertigungstechnologie für Lithium-Polymer-Akkus als auch die Akkus selbst her und somit hilft die Übernahme nicht nur an Akkus zu kommen, sondern auch die Produktion von Akkus weiter auszubauen. Des Weiteren unterstützte die Übernahme von Kokam auch die Expansion von Solar Edge in Richtung E-Mobilität, da die Akkus von Kokam unter anderem auch in Fahrzeugen oder sogar Straßenbahnen eingesetzt werden können und auch bereits eingesetzt wurden. Im Jahr 2019 wagte Solar Edge mit der Übernahme eines Itali italienischen E-Mobility-Unternehmens dann den logisch konsequenten Schritt in Richtung E-Mobilität. meiner Einschätzung nach wird Solar Edge kein großer E-Auto-Produzent werden, könnte allerdings zu einem wichtigen Zulieferer für die E-Auto-Industrie wert und natürlich in anderen Mobilitätsformen eine wichtige Rolle spielen. Das war jetzt ja ziemlich viel Input, was das Geschäftsmodell von Solar Edge angeht, zeigt aber auch, wie viele umf wie Umfangreich die Lösungen von Solar Edge im Bereich smarter Energielösungen sind. Ja, die Vielfalt der Einnahmequellen und der damit verbundenen Gräben des Unternehmens sollte auch anhand dieser Zahl nochmal verdeutlicht werden. Solar Edge hat Hunderte Patente. Bis jetzt werden bereits über zwei 3 Millionen Photovoltaiksysteme durch die cloud-basierte Monitoring-Software von Solar Edge gesteuert und knapp 80 Millionen Power Optimizer wurden vertrieben. Kommen wir nun zu den Fundamentaldaten von Solar Edge und beginnen mit der Gewinn- und Verlusthistorie und den aktuellen Zahlen. Wie man sehen kann, ist der Umsatz seit Anfang 2015 stark gewachsen, während der Umsatz Ende 2014 gerade einmal bei 215 Millionen US-Dollar lag, setzte Solar Edge dann 30. September 2021 auf Einjahressicht ein. 1,77 Milliarden US-Dollar um, was ungefähr einer Verdreifachung entspricht. Auch beim Gewinn ist innerhalb der letzten sechs Jahre ein ähnlich starkes Wachstum erfolgt. Von einem Verlust in Höhe von etwas mehr als 8 Millionen US-Dollar Ende 2014 stieg der Jahresgewinn auf 145 Millionen US-Dollar zum 31. September 2021. Einzig bemängeln lässt sich an der fundamentalen Entwicklung eine Reduktion. Der Profit Margin, diese betrug vor genau drei Jahren auf Jahressicht noch 15,7%, heute liegt sie auf Jahressicht nun nur noch bei 8,2%. Betrachtet man das durchschnittliche Wachstum in den letzten fünf Jahren beim Gewinn, so kommt man auf einen akzeptablen Wert von 16% Wachstum. Im Vergleich zum Vorjahr ist der aktuelle Jahresgewinn allerdings um 16% gefallen, trotz oder wegen des neu einsetzenden Umsatzwachstums, welches im Zuge der Corona-Pandemie zwischenzeitlich stagnierte. Der Gewinn pro Aktie von Solar Edge beträgt derzeit auf Jahressicht 2,82 US-Dollar. Bis Ende 2023 soll der Gewinn pro Aktie gemäß der durchschnittlichen Analystenprognosen auf 7,2 US-Dollar ansteigen, was dann mehr als einer Verdopplung nachkommen würde. Fairerweise muss man hier hinzufügen, dass die Spannweite der Schätzungen bei Solar Edge weit auseinandergehen mit Werten zwischen 5 und 10 US-Dollar. Meiner Meinung nach indiziert dies ganz gut, dass das zukünftige Wachstum von Solar Edge in seinem Ausmaß sehr unterschiedlich eingeschätzt werden kann, die allgemeine Erwartungshaltung aber von einem deutlichen Gewinnwachstum in den nächsten Jahren ausgeht. In absoluten Zahlen erwarten Analysten im Durchschnitt bis zum Ende 2023 einen Gewinn in Höhe von 405 Millionen US-Dollar. Der Umsatz soll Ende 2023 auf Jahres sich bei 3,16 Milliarden US-Dollar liegen und für das kommende Jahr wird mit einem Gewinnwachstum in Höhe von 27,9 Prozent gerechnet. Der Umsatz soll etwas weniger stark steigen mit 20 Prozent, sodass sich die Profit Margin von Solar Edge im nächsten Jahr entsprechend dieser Prognose wieder leicht erhöhen wird. Betrachten wir nun die Bilanz und blicken auf die kurzfristigen Vermögenswerte bzw. dem Umlaufvermögen in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar. Dieses über steigt die kurzfristigen Verbindlichkeiten um das Vierfache und deckt ebenfalls die langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von einer Milliarde US-Dollar betrachtet man die Entwicklung der Debt-to-Equity-Ratio, so lässt sich erkennen, dass Solar Edge im Jahr 2020 die Schulden äh, massiv angestiegen sind auf 620 Millionen US-Dollar und den 620 Millionen US-Dollar Schulden stehen ein Vermögen in Höhe von 1,24 Milliarden US-Dollar entgegen. Schauen wir nun noch auf die Bilanzposten von Solar Edge im Überblick. Hier sieht man direkt, dass die e Aufgezeigte Debt-to-Equity Ratio nicht alle Verbindlichkeiten des Unternehmens mit einbezieht, so dass das Unternehmen noch sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 656 Millionen US-Dollar und Accounts Payable in Höhe von 137 Millionen US-Dollar. Payable Accounts bezeichnen die Schulden gegenüber Lieferanten und Dienstleistern bzw. die wertmäßige Summe nicht gezahlter Rechnungen von Lieferanten und Dienstleistern von Solar Edge. Ja, schaut man sich äh, die Aktive an, so lässt sich konstatieren, dass man hinsichtlich der Liquidität äh, ja auf jeden Fall keinen Grund zur Sorge hat. Man muss sich, denke ich mal, mit 682 Millionen US-Dollar in Form von Cash oder kurzfristigen Anlagen hier wirklich keine Sorgen machen. Kommen wir nun zu abschließenden Bewertungen. Berechnet man mit Hilfe des Two-Stage-Free-Cashflow-to-Equity-Modells auf Basis der durchschnittlichen Analystenprognosen hinsichtlich der zukünftigen Cashflows den äh, ja, intrinsischen fairen Wert? So kommt man auf einen. Ja, Betrag von 201 US-Dollar, beim aktuellen Kurs von ca. 350 US-Dollar wird die Aktie dementsprechend derzeit 70% zu teuer gehandelt, auch der KGV mit einem Wert von 127 ist verhältnismäßig hoch und betrachtet man das Return on Equity, so ist Solar Edge derzeit mit einem Wert von 11,7% unter dem Sektorendurchschnitt in Höhe von 16,5% und ebenfalls unter dem Durchschnitt der Unternehmen S&P 500 mit durchschnittlich 14% Return on Equity. Für die nächsten drei Jahre wird allerdings ein Return on Equity von 20,2% bei Solar Edge erwartet, was dementsprechend deutlich über dem S&P 500 Durchschnitt und dem Sektorendurchschnitt liegt. Ob sich die Erwartungen erfüllen, ist jedoch Zukunftsmusik und lässt sich jetzt noch nicht sicher sagen. Betrachtet man das Kursbuchverhältnis, so ist Solar Edge auch hier mit einem Verhältnis von 1 zu 15 ziemlich teuer bewertet. Und setzt man das derzeitig sehr hohe KGV von 127 ins Verhältnis zum Wachstum, so ergibt sich nach wie vor eine sehr teure Bewertung mit einer Price-to-Earning Growth Ratio von 4,6. Mein Fazit lautet also, dass Solar Edge derzeit überbewertet ist und ich persönlich jetzt nicht per Einzelaktienkauf einsteigen würde. Das Unternehmen an sich halte ich allerdings vom Geschäftsmodell für sehr vielversprechend und bei einem Kurs von 200 US-Dollar würde ich bei dem Unternehmen einsteigen es Ungewiss ist, wann die Aktie in Zukunft nochmal eine Kaufgelegenheit bieten wird, ist ein Sparplan auf die Aktie bei langfristiger Sparplanausführung und dementsprechend resultierenden Cost-Average-Effekt auch keine schlechte Idee. In dem Sinne, lasst gerne ein Abo, ein Like da, macht's gut, bleibt gesund und ciao.